Hallo, hier erfahren Sie, wie Sie Daten von einem RAID-Array wiederherstellen können, das auf einem Western-Digital-NAS-Gerät aufgebaut ist, wie man ein RAID-Array erstellt, wie man einen Rekorder hinzufügt und wie man Daten von einem unbrauchbaren NAS wiederherstellt. Liebe Freunde, wenn Sie gelöschte Daten wiederherstellen wollen, verwenden Sie die Programme der Firma Hetman Software.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 und verschiedenen Clients Zugriff auf Daten bietet. Um die Zuverlässigkeit der Informationsspeicherung zu erhöhen und mehrere Festplatten zu einem Speicher zu kombinieren, verwenden solche Geräte in der Regel die RAID-Technologie, aber selbst die zuverlässige Art von RAID kann ihre Daten nicht von dem Verlust schützen. Hardware- und Software-Fälle File-Konfiguration, Loschen und Formatieren einer Festplatte sind unabhängig von der Zuverlässigkeit der RAID und führen in jeder dieser Situation zu einem hundertprozentigen Verlust wichtiger Informationen. Zur Wiederherstellung von Daten von NAS müssen Sie das Gerät zerlegen, die Laufwerke direkt an Ihrem Computer anschließen und eine Datenwiederherstellungssoftware verwenden. Nach Speicher laufen normalerweise unter dem Linux-Betriebssystem. Daher sind alle Volumes für Dateisysteme formatiert, die auf diesem Betriebssystem basieren, wie XXP, XPS und BDFS. Bei der Auffall eines Wiederherstellungsprogramms müssen Sie auf deren Unterstützung achten. Weiter im Video analysieren wir die Datenwiederherstellung auf einem ws share space gerät mit einem Modell für vier Festplatten: WDAANSC. 000. Sehen wir uns zunächst den Prozess zum Erstellen eines RAID Arrays an. Ich zeige Ihnen beispielsweise, wie Sie ein RAID 5 erstellen. Öffnen Sie das WD-Shared Space NAS-Verwaltungsmenü, gehen Sie in den erweiterten Modus und gehen Sie auf die Registerkarte Storage. Dann auf Volumen, RAID Management. Standardmäßig wird nach der Installation des Systems ein kompliziertes Volumen aus den an das Gerät angeschlossenen Festplatten erstellt. Das heißt, alle Laufwerke werden zu einem zusammengefasst. Um den RAID-Level zu ändern, wählen Sie den gewünschten Level, in meinem Fall RAID 5, und klicken Sie auf Bestätigen. Wenn Sie darauf hinzugewiesen werden, dass bei diesem Vorgang alle Daten überschrieben werden und die Wiederherstellung von RAID 5 16-17 Stunden dauern kann. Klicken Sie auf OK. Der RAID-Prozess wurde gestartet und die RAID-Konfiguration wurde erfolgreich geändert. Die Rezentralisation-Formatierung ist im Gange. Wir können unser RAID 5-Volumen mit drei Festplatten sehen. Die letzte Spalte zeigt den Status an. Der Wiederaufbau ist im Gange. Jetzt müssen wir warten, bis der Vorgang abgeschlossen ist, um einen Netzwerk-Rekorden zu erstellen und Daten auf die Festplatte zu sch schreiben. Während das RAID erstellt wird, lassen Sie uns FTP für den Zugriff auf das NAS aktivieren. Gehen Sie dazu auf die Registerkarte Netzwerk, Dienste und aktivieren Sie FTP. Markieren Sie das Kätzchen und klicken Sie dann auf Zugriff. Nachdem wir den Wiederaufbau der Festplattenarrays abgeschlossen haben, können wir Netzwerkordnen erstellen. Öffnen Sie zum Erstellen die Registerkarte Speicher Storage. Gehen Sie zu freigegebenen Ordner. Um einen neuen Ordner hinzufügen. Klicken Sie auf das Schlussheim. Geben Sie dann einen Namen für das neue Verzeichnis an, eine Beschreibung. Prüfen Sie die Netzwerkdienste. Und bestätigen Sie. Richten dann den Zugriff auf den Netzwerkordner ein. Ich werde den universellen Zugang aktivieren, indem ich das Kätzchen hier ankreuze. Bestätigen. Sobald es verfügbar ist, navigieren Sie zu den Netzwerkwerk und schreiben Sie Daten darauf. Ein Hardware oder Software, eine Feldkonfiguration, ein Versendliches Login, eine Formatierung usw. So können zum Verlust wichtiger Daten auf dem Festplattenarray array eines Nestgeräts führen. Um in einem dieser Fälle Informationen abrufen zu können, benötigen Sie ein zuverlässiges Tool. Edmund Rate Recovery ist eine umfassende Lösung zur Wiederherstellung von Nestgeräten, mit der Sie Ihre Dateien in einer Vielzahl von Fällen wiederherstellen können. Das Programm unterstützt die meisten gängigen Dateisysteme, einschließlich NAS-Systeme. Das Dienstprogramm verfügt über einen automatischen äh, vorschließlichen Scan-Mechanismus, der die für die Wiederherstellung benötigten Informationen findet. RAID, äh, Startsektor, Block, große Anzahl und Reifenfolge der Festplatten. Die Datenwiederherstellung von NAS ist von ein Einzelplattenstationen äh, und von Platte Arrays, die in RAID kombiniert sind, möglich. Beachten Sie, dass Sie vor Beginn der Datenwiederstellung freien Festplatten-Speicher in Höhe der Kapazität der wiederherstellenden Daten vorbereiten sollten, um die wiederhergestellten Informationen von Nest zu kopieren. Entfernen Sie die Laufwerke aus Ihrem Nest und schließen Sie sie an Ihren Betriebssystem-PK an. Stellen Sie sicher, dass alle Laufwerke von der Windows-Datenträgerverwaltung erkannt werden. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Startmenü und öffnen Sie die Datenträgerverwaltung, um sie zu starten. Wenn Sie aufgefordert werden, die Festplatten zu initialisieren, stimmen Sie in keiner Weise zu, die Sie dadurch möglicherweise überschrieben werden. Wenn Sie versuchen, Daten von RAID 5 wiederherzustellen und auf der Hauptplatine des PKs, an den Sie die Laufwerke anschließen wollen, nicht genügend Stückplätze vorhanden sind, können Sie ein Laufwerk weniger als die Gesamtplatz der Laufwerke im NAS anschließen, da dieser RAID-Typ auch ohne ein Laufwerk funktioniert. Installieren Sie Hackman RAID Recovery auf Ihren Computer und führen Sie die Software aus. Dank seines automatischen Scan-Mechanismus scannt das Dienstprogramm die Laufwerke, subtrahiert Serviceinformationen von ihnen und baut das aufgefallene RAID wieder zusammen. Und wird eine Zusammenfassung der RAID-Informationen angezeigt, um Sie sollten überprüfen, ob die Software die richtig Erkannt hat. Wenn die Parameter falsch definiert sind, müssen Sie das RAID manuell im RAID-Konstruktor zusammenstellen. Um nach Informationen zu suchen, klicken Sie mit der Rechner-Maustaste auf das Laufwerk Öffnen. Wählen Sie die der Analyse und starten Sie den Scan-Vorgang. Die Software analysiert die Laufwerke und zeigt deren Inhalt an, wenn sie fertig ist. Wie Sie sehen, hat es alle Daten auf allen Festplatten des Arrays gefunden. Im Falle von RAID 5 funktioniert es sogar ohne eine einzige Festplatte. Markieren Sie die Dateien, die Sie wiederherstellen möchten und klicken Sie auf Wiederherstellen. Geben Sie den an, wo Sie sich sprechen möchten und klicken Sie erneut auf Wiederherstellen. Sobald der Wiederherstellungsprozess abgeschlossen ist, befinden Sie diese Datei in dem Ordner mit dem angegebenen Pfad. Die Software ist auch in der Lage, Daten wiederherzustellen, selbst wenn das Laufwerk fernsächlich gelöscht oder formatiert wurde. Nach der Analyse sehen Sie die gelöschten Dateien, die durch ein rotes Kreuz gezeichnet sind. Eine Vorschau erleichtert Ihnen die Suche nach den gewünschten Fotos, Videos und Dokumenten. Parkieren Sie Versachnis gelöschte Daten und stellen Sie sie wieder her. Bei der Analyse von RAID mit dem Betriebssystem zeigt die Software mehrere Reis an. Ein gespiegeltes Rät mit dem Betriebssystem und ein führtes Rät mit den Daten. Wenn Sie Daten aus dem Systemordner wiederherstellen müssen, analysieren Sie das spiegel aus dem sich die Systemdateien befinden. Equitrade Recovery ist einfach zu benennen. Es findet automatisch alle für den Wiederaufbau erforderlichen Parameter, wie den Startsektor des RAID, die Blockgröße und die Reifenfolge des Festplatten. Wenn ein Datenträger beschädigt ist oder diese Informationen beschädigt sind, können Sie möglicherweise kein automatisches RAID erstellen. Wenn Sie die Parameter des beschädigten Arrays kennen, können Sie dies mit raid manuell tun. Öffnen Sie den RAID-Konstruktor. Wählen Sie in diesem Fenster manuell erstellen. Füllen Sie die Datenfelder zu Ihrem RAID aus. RAID-Typ, Preifenfolge und Größe der Blocke. Fügen Sie die Festplatten platten hinzu, aus denen es besteht. Verwenden Sie die Falle, um Ihre Reifenfolge festzulegen. Fällende Felder sollten durch Klicken auf das Pluszeichen ausgefüllt werden. Wenn die Parameter unterm Richtigen angegeben sind, hat das Raid in der Regel mindestens eine Partition. Erwarten Sie sie, um zu prüfen, ob die richtigen Ordner vorhanden sind. Wenn die erforderlichen Ordner angezeigt werden, wurde das RAID korrekt erstellt. Nachdem Sie alle Parameter angegeben haben, klicken Sie auf Hinzufügen. Danach öffnet äh, sich der Festplattenmanager, in dem das RAID erscheinen sollte. Zum Wiederherstellen analysieren Sie das neue äh, hinzugefügte Array. Suchen Sie benötigte Dateien, wählen Sie aus und stellen sie wieder her.